Herzlich Willkommen zu audiatur.at Mein Name ist Gottfried Forsthuber, ich bin Rechtsanwalt bei Forsthuber und Partner in baden Wien. Nächstes Thema, Dauerbrenner-Impfpflicht. Wir arbeiten schon an einer sogenannten Sammelklage. Tatsächlich ist es ein gemeinsamer Antrag auf Normenkontrolle, auf Gesetzeskontrolle, Verordnungsprüfung an den Verfassungsgerichtshof. Das gab es bereits erfolgreich in der Vergangenheit, nämlich im Zusammenhang mit der Vorratsdatenspeicherung. Vor einigen Jahren haben sich 11.000 Österreicher zusammengefunden und haben gemeinsam einen Antrag an den VfGH gestellt mit der Bitte um Aufhebung der Vorratsdatenspeicherung. Was war das? Telekom-Institute Unternehmen mussten für die Dauer von sechs Monaten die Daten ihrer Kunden speichern, dass allenfalls die Behörde darauf Zugriff hat. Damals waren es 11.000 Leute. So etwas Ähnliches können wir auch, Jetzt machen. Dabei geht es aber auch um die individuelle Betroffenheit. Das Ziel daran ist, dass sie auch einen Schadenersatzanspruch dadurch erwirken, nämlich durch die Impfpflicht kann es sein, dass sie auch zu Schaden kommen, wenn sie zwangsweise die Präparate bekommen müssen, obwohl medizinische, unter normalen Umständen, medizinische Argumente dagegen sprechen. Leidtragende sind im Grunde alle, bis auf die Politik, die einen Sündenbock gefunden hat, auf den sie alle ihre Verfehlungen schieben kann. Und leider reflektiert ein Teil der Bevölkerung auf diese offene Diskriminierung einer Regierung. Das muss man sich einmal vorstellen. Die Regierung hetzt gegen die eigene Bevölkerung. Also es gibt hier mehrere Möglichkeiten, um an sein Recht zu kommen. Das Wesentliche ist, dass Sie es auch tun. Wenn Sie es nicht tun, macht es niemand. Das heißt, wenn Sie persönlich ein Problem damit haben, wenn Sie sich eigentlich diskriminiert fühlen, dann müssen Sie das auch zum Ausdruck bringen.